Ja, herzlich willkommen zurück bei der FOSGIS 2022 auf der Bühne 3. Und in diesem Blog beschäftigen wir uns mit Praxisberichten. Das Thüringische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation hat einen Prototyp entwickelt für eine Bodenrichtwertauskunft auf Basis von QGIS und PostgreSQL, PostGIS. Welche Herausforderungen es da stemmen gab, das erklärt uns jetzt Friedrich Brandt. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vortrag Prototyp einer Bodenrichtwertauskunft unter QGIS und PostgreSQL PostGIS. Mein Name ist Friedrich Brandt und ich arbeite im Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation im Referat Entwicklung Geoinformationssysteme. Kurz ein Überblick über die wichtigsten Aufgaben des TLBG. Wir sind im Land Thüringen zuständig für die Führung des Liegenschaftskatasters, für die Durchführung und Führung der Landesvermessung und für die Bereitstellung der Geodateninfrastruktur, kurz GDITH. Weiterhin gehört zu den Aufgaben auch die Grundstücksbewertung nach dem Baugesetzbuch, die Durchführung von Verfahren der Bodenordnung und Flurbereinigung, sowie die ähm, geodätische Berufsausbildung im öffentlichen Sektor. Mit äh, dem hier vorgestellten Projekt befinden wir uns dann bei der Grundstücksbewertung nach dem Baugesetzbuch. Ja, kurz zur Motivation. Was steckt hinter dem äh, hier vorgestellten Projekt? Was ist ein Bodenrichtwert? Ein Bodenrichtwert ist erstmal der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets. So sagt es das Baugesetzbuch. Die Beschlussfassung über solche Bodenrichtwerte findet im zweijährigen Zyklus statt und werden, äh, diese Werte werden dann entsprechend veröffentlicht im Bodenrichtwert-Informationssystem Thüringen, kurz BORIS-TH, und das ganze äh, System funktioniert bei uns seit dem Jahr 2020 auf Basis des ähm, ebenfalls Open-Source-Projektes Masterportal. Die amtliche Bodenrichtwertauskunft, das heißt, wenn jetzt der Bürger sich eine amtliche, ähm, ja, ein amtliches Dokument holen möchte, erfolgt derzeit allerdings noch durch die Vorgängertechnologie, den sogenannten Boris-Full-Client. Und ähm, die Basis dieser Technologie ist also ein proprietärer Webclient ähm, der GDI Thüringen, ähm, der nun sein Lebenszeitende erreicht hat und aus diesem Grund ja eben auch bereits mit der Umstellung des Großteils der Beauskunftungsmöglichkeiten aufs Masterportal begonnen wurde. Ja, so sieht das Ganze jetzt in dem Altsystem aus. Wir sehen also auf der linken Seite die Möglichkeit einer räumlichen Suche nach einem Flurstück, was entsprechend beauskunftet werden soll. Der Bearbeiter kann dann eben zu diesem Flurstück navigieren, bekommt dann das Fenster in der Mitte angezeigt, wo er eben entsprechende Antragsdaten erfassen kann und eben die Auswahl treffen kann, wie die Bodenrichtwertauskunft konkret aussehen soll. Und dieses System galt es jetzt im Wesentlichen ähm, im KUGIS nachzubauen. Ja, was sind denn erstmal die Anforderungen an äh, unsere Bodenrichtwertauskunft? Wie ich eben schon sagte, es geht um die Erteilung amtlicher Bodenrichtwertauskünfte auf Antrag. Und der bisherige Workflow sieht eben so aus, dass das angefragte Flurstück auf Basis, je nachdem, Flurstücksnummer, Adresse, Bodenrichtwertnummer oder auch ähm, der Suche nach Verwaltungseinheiten identifiziert werden kann. Danach wird gegebenenfalls, um das Ganze weiter einzugrenzen, ähm, werden noch weitere Flurstücksinformationen, beispielsweise zu den Eigentumsverhältnissen, ähm, eingeholt und im letzten Schritt erfolgt dann wirklich die Erstellung der amtlichen Bodenrichtwertauskunft. Das ist der eben gezeigte Dialog, zumindest das erste Fenster davon. Das heißt also die Auswahl der Bodenrichtwertzone, Wahl des Druckformats, des Maßstabs und des Kartenausschnitts. Ganz wichtig dabei ist allerdings, dass die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hier eingehalten werden, gerade im Hinblick auf die Verarbeitung und Abfrage der Eigentümerdaten. Ja, welche Daten werden denn nun angezogen, wenn eine solche Bodenrichtwertauskunft für den Bürger abgegeben wird? Wir haben hier im Amt mehrere Primärdatenquellen, die daran ihren Anteil haben. Wir haben acht Katasterbereiche über Thüringen verteilt, die die eigentliche Erfassung dieser Daten übernehmen und jedes, jedes dieser acht Katasterbereiche hat eine eigene Datenhaltungskomponente und die ist wiederum nochmal aufgetrennt, das heißt, es gibt acht Datenhaltungskomponenten äh, für den Bereich Bodenrichtwerte und acht ähm, Datenhaltungskomponenten im Bereich Alkis, wo entsprechend die Flurstücks- und Eigentumsinformationen gepflegt werden. Ähm, zum Dritten kommen dann noch vorberechnete Alkis-Flurkarten ähm, zum Einsatz, die für die jeweiligen Bodenrichtwertstichtage als WMS vorberechnet werden und dann für die grafische Ausgabe verwendet werden. Das Boris TH in seiner jetzigen Form greift allerdings nicht auf den Primärdatenbestand zu, also nicht auf diese jetzt insgesamt sogar 16 Datenhaltungskomponenten in den Katasterbereichen, sondern diese Daten werden zyklisch äh, an die GDI Thüringen übertragen und aus, dieser, ähm, aus diesem äh, dort gesammelten Datenpool erfolgt dann letzten Endes die Beauskunftung. Ähm, wichtig ist allerdings, dass die detaillierten Frühstücksinformationen, also insbesondere die Recherche nach den Eigentümern und Buchungen etc. Ähm, weiterhin in einer Desktop-Software ermittelt werden. Das heißt, ähm, diese Daten gehen in dieser ähm, Granularität und ähm, Tiefe nicht in, ähm, äh, den, äh, in die GDITH ein äh, und müssen dann entsprechend in einem Zweitprogramm, nämlich unserer Erhebungs- und Qualifizierungskomponente, am Desktop recherchiert werden. Jetzt war natürlich unser Wunsch, dass wir möglichst all diese Schritte äh, im KUGIS, ähm, das heißt aus einer Hand ähm, umsetzen können. Und da äh, sehen wir natürlich die, unsere und das erste große Hemmnis ähm, sind diese vielen verschiedenen Datenquellen. Und damit nicht genug. Und damit sind wir bei unserem ersten Projekt, unserem ersten Teilprojekt, nämlich dem Aufbau einer zentralen Datenhaltung auf Basis von Open Source Technologie, dem sogenannten TLPG. Data Hub. Wie ich eben schon sagte, es ist ein Teilprojekt. Das heißt, wir hatten schon mehrere Ideen, dass davon jetzt im Zweifelsfall nicht nur eine Bodenrichtwertauskunft profitieren kann. Wir haben hier im Amt verschiedene Datentöpfe, die ihrerseits eben zum Teil noch einmal lokal aufgesplittet sind durch die acht Katasterbereiche. Und Ziel war es erstmal, wie können wir all diese Daten in einer zentralen Datenbank zusammenführen. Als da wären zu nennen eben ALKIS und Atkis die Bodenrichtwerte, aber auch Daten wie die Hausumringe oder Hauskoordinaten. Ja, dann kam die Idee auf, wir könnten eine PostgreSQL- bzw. PostGIS-Datenbank aufbauen mit verschiedenen Schemata und all diese Daten dort zyklisch herein nun ist es so, die wichtigsten Daten, die wir von, vom Amt her führen, sind natürlich die Daten auf, auf Basis des 3A-Modells, also AFIS, ALKIS, ADKIS. Und insbesondere die Daten ALKIS und ADKIS sind nun unsere wichtigsten Produkte für den Bürger. Die primären Datenhaltungskomponenten in dem amtlichen Bereich kommunizieren nun alle über die normbasierte Austauschschnittstelle. Das ist ja ein XML-Derivat und sind also originär nicht so einfach per QGIS beispielsweise anzufragen. QGIS versteht zwar inzwischen eine NAS-Datei, dadurch, dass GDAL das Format mit dem nas alkis treiber unterstützt, aber diese Datenbanken müssen alle explizit abgerufen werden über einen Auftrag, dann kommt das Ergebnis zurück und dieser kann dann entsprechend eingelesen werden. Das ist bei einer PostgreSQL-Datenbank natürlich deutlich intuitiver. Hier hatten wir dann den Weg gewählt, dass wir einen Datenbankimport per OGR zu OGR eben durchführen können. Das heißt, wir laden einmal die gesamte ähm, Datenbank uns mehr oder weniger im NRS-Format herunter und ähm, sorgen dann für einen zyklischen Import ins PostgreSQL. Ja, das Mapping der Objekte und Attribute, die nun in so einer NRS-Datei ähm, herauskommen, funktioniert dabei erstmal automatisch. Ähm, dabei kann es allerdings bei gedoppelten Attributnamen, beispielsweise dem Namen eines Objektes und dann kann innerhalb dieses Objektes nochmal eine Fachdatenverbindung, einen Namen haben. Da kann es dann natürlich zu Namensdopplungen kommen und wie das Ganze jetzt konkret gemappt wird aus NRS-Datei in die jeweilige Attributspalte in der relationalen Datenbank, kann man auch noch festlegen über eine sogenannte GFS-Datei und für einen kontrollierten Import ist nun also ähm, dreierlei notwendig. Erstens der Aufbau eines leeren Tabellenschemas, zweitens die Benutzung des Programmes OGR to OGR und Mitgabe dieser GFS-Datei für das korrekte Mapping. Nun sind Alkis und Atkis ja sehr komplexe Standards, wobei die ähm, GeoInfoDoc hier mehrere hundert Seiten umfasst. Ähm, da waren wir natürlich glücklich, dass wir diese dieses Mapping und auch den Aufbau dieses sehr ähm, umfangreichen Tabellenschemas nicht from scratch selber durchführen mussten, sondern wir konnten hier ähm, auf das ähm, Programm Alkis Import von der Firma Norbit zurückgreifen, das ja auch im Rahmen der PostNAS Suite entstanden ist. Für die Bodenrichtwerte benutzen wir einen eigenen und einfachen Standard. Ähm, der ist ähm, tatsächlich ähm, ja, also er lehnt sich an an offizielle Standards ähm, oder an einen von der adv empfohlenen Standard, allerdings haben wir hier eigene Erweiterungen vorgenommen und aus dem Grunde war hier ein manuelles Mapping notwendig. Das heißt, dafür haben wir das Tabellenschema also selbst aufgebaut und auch die GFS-Datei erzeugt. Nachdem nun also diese, ähm, dieser zyklische Import über einen Cronjob Job durchgelaufen ist, ähm, meistens in der Nacht logischerweise, äh, führen wir dann auch noch die Aktualitätsdaten nach. Das heißt, wir haben in jedem Datenbankschema dann eine Log-Tabelle, in der jeweils die Aktualität der Daten ähm, eingetragen wird. Ja, so sieht das Ganze jetzt in der aktuellen Ausbaustufe aus. Wir haben also im TLBG Datenhub als Postgres-Datenbank einen täglichen bzw. eher nächtlichen Import von atkis daten Wir haben einen gesammelten ALKIS-Import mit wöchentlicher Aktualität dieser acht verschiedenen DHKs und auch die Bodenrichtwerte aus acht verschiedenen DHKs, hier allerdings wieder ein täglicher Zyklus. Und ähm, Zusatzdaten wie die Hauskoordinaten und Hausumringe ähm, wechseln sich normalerweise nur einmal pro Jahr ab. Das heißt, die kann man im Zweifelsfall manuell nachführen. Rechts sieht man jetzt mal die Schemaübersicht ähm, im Datenhub, wie das Ganze im PG-Admin aktuell aussieht. Zusätzlich haben wir noch ähm, ein Schema QGIS drin, sodass wir gleich im Datenhub fertige Projekte zur Arbeit mit den Daten hinterlegen können. Wichtig dabei ist zu bemerken, wir benutzen den Datenhub ähm, momentan wirklich nur zum ähm, Lesen. Das heißt, der normale Nutzer hat einfach einen lesenden Zugriff. Es ist im Augenblick nicht möglich oder geplant, damit wirklich aktiv auf den Daten zu arbeiten. Ja, jetzt sind wir bei, jetzt haben wir die Daten sozusagen alle beieinander. Wie setzen wir jetzt die Suchfunktion um? Auch hierbei konnten wir glücklicherweise auf ein bestehendes Projekt der PostNAS Suite aufsetzen, nämlich die PostNAS Suche vom Kreis UNA. Das ist eine Flurstückssuche auf Basis von Flurstücksnummer, Adresse und Eigentümer, die direkt auf das ähm, vom PostNAS Import ähm, verwendete Schema sozusagen zugreifen kann und setzt das Ganze technisch um über eine Indextabelle, die aus den relevanten und zu suchenden Daten gebildet wird. Wir haben nun allerdings hier einige Einschränkungen zu beachten. Zum einen dürfen personenbezogene Eigentümerdaten nicht öffentlich gesucht werden und öffentlich bedeutet ja auch amtsintern öffentlich, also von jedem, der diese Datenbank benutzt. Die Passwörter für den personenbezogenen Zugriff sollen nicht auf den Computer gespeichert werden. Und auch die Verwaltung der Nutzerrechte soll möglichst rein in der Datenbank und nicht im Plugin erfolgen. Aus diesem Grund ähm, haben wir das Plugin in, in ähm, geringem Maße überarbeitet, sodass wir sozusagen das Ganze aufgesplittet haben in zwei Unterplugins, namentlich Sensitiv und Öffentlich. Und für beide Versionen werden also unterschiedliche Indextabellen herangezogen, die auch mit den entsprechenden Datenbankberechtigungen äh, verbunden sind. Und die Erstellung dieser Volltextindizes erfolgt also immer, wenn die dB tatsächlich nächtlich bzw. wöchentlich aktualisiert worden ist. Dazu ähm, wurden eben Änderungen an den Konfigurationseinstellungen vorgenommen, das heißt, die Zugriffssteuerung ähm, per Plugin wurde ähm, entfernt, sodass nur der Datenbankzugriff bzw. die Datenbankberechtigungen ähm, über den Zugriff ähm, entscheiden. Und ähm, es wurde äh, eine Ad-Hoc-Abfrage ähm, der Zugangsdaten hinzugefügt, so dass diese nicht ähm, langfristig auf den Rechnern gespeichert werden müssen. Ja, hier sieht man mal die, die kleinen Veränderungen. Also im Bild links oben sieht man das Originalbild und unten sieht man jetzt, da ist noch ein Häkchen dazugekommen, Authentifizierung auf dem Computer speichern. Und auf der rechten Seite sieht man jetzt auch die zwei Suchfenster, die sozusagen simultan ähm, geöffnet werden können im Kugis einmal in der beschränkten Ausführung und einmal in der sensitiven ausführung, wo dann auch die Suche nach den Eigentümern möglich ist. Ja die Recherchefunktion ähm, war nun das äh, der nächste große Punkt der Alkis Import bietet hier mit dem kugis Plugin norgis alkis Einbindung eben eine Funktion zum Abruf vom flurstücks und Eigentümerinformationen an. Allerdings muss dafür ein Postprozessing beim Datenimport erfolgen. Und das ist leider für unsere gesamte Landesfläche zu zeitaufwendig. Denn ähm, dieser dieses Postprozessing muss bei jeder Aktualisierung erfolgen. Das heißt also bei Alkis im wöchentlichen Rhythmus und ähm, die Laufzeit für die gesamte Landesfläche ähm, dauert dann mehrere Tage bis zu einer Woche. Ähm, in der Zwischenzeit können wir mit den Daten nicht arbeiten. Das war natürlich kein kein gangbarer Weg für uns. Und aus dem Sinne, in dem Sinne war die Zielsetzung dann der Abruf von Flurstücksinformationen inklusive der dahinterliegenden Buchungen und Eigentümer und so weiter auf den Originaltabellen, also ad hoc, ohne Nutzung des Postprocessings. Und natürlich auch hier wieder unter Nutzung unterschiedlicher Zugangsdaten. Ja, hier kommt jetzt unsere erste Eigenentwicklung ins Spiel, nämlich Postnas Info. Das setzt das Ganze um, eben die Ad-Hoc-Abfrage auf den Flurstücken. Und das heißt, man klickt also im Kartenbild auf eine Koordinate. Es wird das da herunterliegende Flurstück ermittelt und ich bekomme dann Ad-Hoc eben Daten zur Gemarkung Gebietszugehörigkeit, zur Fläche, welche TN auf diesem Flurstück liegt, ob Gebäude äh, dort, ähm, äh, ob das Flurstück bebaut ist. Die Bodenschätzung sofern vorhanden, dann die Buchungsinformationen komplett aufgeschlüsselt nach Art der Buchung, zuständiges Gericht, Eigentümer etc. Und ganz wichtig, auch komplexe Buchungen werden eben aufgeschlüsselt, sodass eben auch Erbbaurechte, aufgeteiltes Wohnungseigentum etc. direkt beauskunftet und abgefragt werden kann. Die Laufzeit ist dann abhängig von der Buchungskomplexität und dauert im Allgemeinen zwischen 2 und 15 Sekunden. Und hier sehen wir mal ähm, so einen Flurstücks- und Eigentümernachweis ähm, ja für unser TLBG. Das heißt, da geht dann einfach ein HTML-Formular auf und mir werden die notwendigen Informationen angezeigt. Ja, kommen wir jetzt zum ähm, letzten Punkt, nämlich die Umsetzung der eigentlichen Bodenrichtwertauskunft. Das Ganze sollte eben als kugels plugin geschehen auf Basis des tlbg Data Hubs und die Nutzerführung sollte eben durch thematische Fenster passieren, also im ersten Fenster die Art des Abrufs, Stichtag und so weiter, dann die Auswahl der Bodenrichtwertzonen, die dort vorliegen, Auswahl von Format und Maßstab. Kontrolle des Kartenbildes und Wahl des Speicherpfades und im letzten Punkt die Erstellung der eigentlichen PDF-Datei. Das Ganze wurde dann aufgebaut auf Basis modularer Fensterklassen, das heißt jedes Fenster wurde quasi als eigene Klasse modelliert mit allen ähm, Ein- und Ausgabefunktionalitäten, sodass im Zweifelsfall auch leicht neue äh, Informationen zusätzlich abgefragt werden können bei Bedarf. Die ganze Ablaufsteuerung, das heißt die Reihenfolge der einzelnen Fenster, die Auswertung oder Entgegennahme der, eigen, der einzelnen ähm, Ergebnisse und die Erzeugung des PDFs im Endeffekt, ähm, erfolgt dann in der Hauptdatei des Plugins. Ja, das sind hier mal die wichtigsten Fenster im Überblick. Auch hier ist es also so, man klickt einfach in der Karte ähm, auf das gewünschte Flurstück und anhand der Koordinaten wird eben im Datenhub dann abgefragt, welches Flurstück liegt hier vor. Ich kann dann eine eigentliche Bodenrichtwertauskunft mir holen oder ich kann auch einen Auszug aus der Bodenrichtwertkarte mir ziehen. Äh, Im letzten Fall ähm, sind einfach keine Sachdaten mit in der Abfrage enthalten. Es gibt zwei verschiedene Abfragetypen. Äh, ich wähle den entsprechenden Stichtag, Antragsnummer und Antragsdatum. Dann sehe ich hier im zweiten Fenster, äh, welche Bodenrichtwertzonen sind in diesem Flurstück enthalten. Und ja, kann dann letzten Endes den PDF-Druck parametrisieren. Links sehe ich dann nochmal eine Kontrolle des Kartenbildes, kann den Kartenausschnitt nochmal verschieben und auf der rechten Seite dann das Endprodukt, die fertige Bodenrichtwertauskunft, die so an den Bürger abgegeben werden kann. Ja, dann komme ich auch schon zum Fazit und Ausblick. Ähm, dieser Prototyp, denke ich, hat das Potenzial ähm, von FOSS-Infrastruktur für unsere amtsinternen Workflows auf jeden Fall ähm, eindeutig zeigen können und ähm, uns motiviert auch weiterhin in dieser Richtung zu schauen, ähm, was auch hier noch möglich sein wird. Das waren große Lerneffekte für uns, eine steile Lernkurve natürlich. Wir haben natürlich auch Herausforderungen und Risiken feststellen können, zum einen bei der Nutzung fortgeschrittener PAIKUGIS funktionen ähm, wo zum Teil die Dokumentation relativ dünn bis gar nicht vorhanden ist. Dann sind wir natürlich schwer abhängig von der Postner Suite, also dem äh, benannten Treiber oder eben auch im Bereich Alkis-Atkis vom Programm Alkis-Import und ähm, durchaus negativ, zumindest im Moment noch hervorzuheben, ähm, wenn wir aktuell Probleme hatten beim Aufbau dieser FOSS-Infrastruktur, ähm, waren wir natürlich auf uns gestellt und hatten keinen Ansprechpartner beziehungsweise einen Erfahrungsaustausch. Und gerade aus diesem oder vor diesem Hintergrund möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass aus unserer Sicht ein regelmäßiges Anwendertreffen der Posten als Nutzer sehr wünschenswert wäre. Das gab es ja offensichtlich bis vor zwei Jahren. Und ja, wir wären auf jeden Fall dabei, wenn dieses Format wieder aufgenommen werden würde. Ja, zum Abschluss der Prototyp wird ähm, aktuell weiterentwickelt ähm, und die Fachabteilung ist auch sehr positiv gestimmt. Das heißt, ähm, im Augenblick wird die Entwicklung zum Ende geführt und dieser Prototyp auch mittelfristig produktiv eingesetzt werden. Ja, damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie konnten was mitnehmen und stehe Ihnen jetzt natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Herr Brandt, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Wir gehen direkt zu den Fragen. Oder besser gesagt, momentan haben wir eine Frage. Es können auch noch gerne Fragen gestellt werden. Wird der Quellcode als Open Source bereitgestellt? Ja, das ist die Frage, die wir am ehesten erwartet haben. Tatsächlich ist es im Augenblick so, dass das Amt keine öffentliche GitHub-Plattform besitzt. und Aktuell ist es auch noch nicht geplant, allerdings wäre jetzt dieses Projekt ein gutes Beispiel, um das Ganze entsprechend mal ähm, aufzugreifen und heranzutragen. Wenn also seitens der Community ähm, das hier entsprechend gewünscht wäre, dann kontaktiert uns gerne. Ähm, ich schreibe meine E-Mail-Adresse auch gleich nochmal in den Chat rein und ähm, dann können wir auch mit diesem Rückenwind entsprechend da mal schauen, dass wir das Ganze veröffentlichen. Eine Sache muss man natürlich sagen: die Bodenrichtwertauskunft, also das dritte Plugin. Basiert jetzt natürlich sehr stark auf unseren persönlichen äh, oder eigenen ähm, Bodenrichtwertdatenstrukturen. Aber gerade die ähm, Informations-, das Informationsplugin ist im Wesentlichen dann nativ nutzbar, ähm, wenn man den Postnas import verwendet hat. Ist klar. Vielen Dank. Wir haben natürlich auch im ist die Mitarbeiter, die teilnehmenden Liste. Auch darüber kann man denn den Herrn Brand auch noch anschreiben. Ähm, ja, nächste Frage, haben Sie das jetzt alles in Eigenregie in-house entwickelt? In der Tat, also ähm, das Ganze ist eigentlich aus einem Projekt für unsere Dualstudierenden hervorgegangen, ähm, den wir letzten Endes die Datenquellen und die, die Verschneidung verschiedener Datenquellen vereinfachen wollten. Das war der, der initiale Startpunkt für diesen äh, Datenhub. Und wo wir den Datenhub dann einmal hatten und auch ähm, diese zyklischen Verfahren etabliert hatten kam natürlich dann die Idee auf, warum das Ganze nicht auch ähm, produktiv verwenden. Und ähm, so kam es dann früher oder später zu dem besagten Prototyp für die bodenrichter auskunftung ja, Schließe ich gleich die nächste Frage an. Wenn Sie das alles selbst gemacht haben, mit wie viel Mentor haben Sie das gemacht? Äh, eins. <lacht> okay. Also im Wesentlichen, ähm, im Wesentlichen, ja, vielleicht eineinhalb, also ähm, mein Chef kam auf die Idee und hatte auch technologisch, ähm, sag ich mal, gut die, die Rahmenbedingungen gesetzt und entsprechend dafür gesorgt, dass wir überhaupt diese Technik zur Verfügung haben. Ähm, aber im Wesentlichen habe ich diese ähm, Datenbank und auch dieses Plugin ähm, komplett selbst umgesetzt. Wir haben noch eine nächste Frage. Gab es Argumente gegen die Zusammenführung im Datenhub? Also der schwierigste Teil war tatsächlich für uns jetzt ähm, die Berücksichtigung der, ähm, der Datenschutzrelevanten ähm, äh, Fragestellung. Ähm, das ist auch im Augenblick der Grund, warum die datenschutzrechtlich relevanten Daten, so wie ich sie hier gezeigt äh, habe, noch nicht verwendet werden. Ähm, das heißt, im Augenblick ist der Abruf ähm, für den allgemeinen Zugriff nur auf die ähm, unkritischen Daten ähm, zu, also freigegeben. Ähm, ja, und da muss erst noch amtsintern dann eine Abstimmung erfolgen, inwieweit da gegebenenfalls auch noch ein Logging notwendig ist ähm, vor der Vergabe von ähm, spezifischen äh, Nutzerkennungen. Und da kommt auch tatsächlich noch ein bisschen technische Grundlagenarbeit auf uns zu, was zum Beispiel eben dann das tabellenspezifische Logging von Anfragen und so weiter angeht. Auch hier sind wir immer glücklich über gute, ähm, guten Rat oder äh, wer, da, wer da eine gute Idee hat. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Alles klar. Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank nochmal für diesen interessanten Vortrag. Sehr gerne.